Gut, dann gucken wir uns jetzt hier mal an, wie neuronale Netzwerke so als Gesamtheit funktionieren und als Beispiel habe ich hier mal ein Netz programmiert, das Wahrnehmungslernen simulieren kann und zwar das Wahrnehmen von Kanten. Das hier ist das Beispiel. Ich habe hier das neuronale Netz und hier habe ich die Eingabeschicht. Hier habe ich irgendeine mittlere Schicht und hier habe ich die Ausgabeschicht. Und das Ziel von mir ist es, dass dieses neuronale Netzwerk lernt, senkrechte, waagerechte und diagonale Kanten voneinander zu unterscheiden. unterscheiden. Hier in diesem Beispiel ähm, ist das eine senkrechte Kante und da werden die Neuronen 1, 4 und 7 aktiviert, erregt und die anderen Neuronen nicht. Das heißt, hier würden diese Neuronen aktiviert und mein Ergebnis soll sein, dass, sagen wir mal, das zweite Neuron der Ausgabeschicht senkrechte Kanten kodiert. Wenn also solch ein Eingabevektor käme, 2, 5 und 8, soll auch das zweite Neuron der Ausgabeschicht erregt werden und natürlich bei 3, 6 und 9 ebenfalls. Wenn ich hier 4, 5, 6 habe, das wäre also so eine Erregungsmuster in der Eingabeschicht, dann hätte ich gerne das erste Neuron, das waagerechte Kanten kodiert und bei diagonalen Kanten, also zum Beispiel 3, 5 und 7, soll das dritte Neuron und bei diagonalen Kanten in die andere Richtung das vierte Neuron aktiviert werden. So, und was ich jetzt mache ist, ich präsentiere meinem Netzwerk viele, viele Male diese Eingabevektoren. Und das Netz arbeitet irgendwie und präsentiert irgendeinen beliebigen Ausgabevektor und ich sage dem Netz dann, nein, das ist falsch, der richtige Ausgabevektor wäre 0,0,0,1 gewesen. Und dieser Fehler wird dann in das Netz eingespeist und jedes einzelne Neuron ändert die Gewichte zu seinen Nachbarneuronen so, dass der Fehler insgesamt sich ein bisschen verringert. Ja, und wenn man das sich dann anguckt und da den mittleren quadratischen Fehler der Ausgabe mal aufzeichnet über die verschiedenen Iterationen, also über die verschiedenen Eingaben, dann bekommt man hier eine ähm, Kurve und die Fehlerkurve geht erstmal mal runter, dann ist sie hier auf dem Plateau, dann geht sie noch mal runter und dann schwingt sie sich so ungefähr bei Nullfehler ein. Das heißt, der Fehler ist anfangs groß. Dann haben wir hier so ein kleines Plateau und dann sinkt es nochmal. So und jetzt können wir uns nochmal genauer angucken, was ist denn die Eingabe, die ich dem Netz gebe? Was ist das gewünschte Ergebnis und welche Ausgabe produziert das Netz sozusagen zum Start, wenn es zufällig mit den Gewichten initialisiert ist? Welche Ausgabe ähm, liefert es nach 750 Lerndurchgängen und welche nach 1.500 Lerndurchgängen. Und ich habe hier nochmal mal meine Eingabe ähm, oder vier von den Eingabebeispielen ähm, dargestellt, also hier sagen wir mal diese Konstellation, diese Konstellation und zwei diagonale Konstellationen und das gewünschte Ergebnis wäre hier, dass das erste Ausgabeneuron feuert, hier das zweite, da das dritte und da das vierte. Und zu Beginn feuern irgendwie alle vier Ausgabeneuronen irgendwie vor sich hin. Und ich will jetzt dem Netz zum Lernen mitteilen, das gewünschte Ergebnis bei dieser Eingabe wäre aber die hier und bei dieser Ausgabe wäre die hier und so weiter. Und nach 750 Iterationen, nach 750 Lerndurchgängen ist dann schon, hat sich die Ausgabe schon irgendwie ein bisschen besser strukturiert. Ähm, da ist bei den waagerechten und senkrechten ähm, Fällen noch ein bisschen unentschieden, da kann sich das Netz noch nicht wirklich entscheiden zwischen den beiden, aber ähm, die Diagonalen hat es schon ziemlich gut gelernt. Da ist, wird also das erwünschte Ergebnis schon einigermaßen produziert. Ist auch kein Wunder, dass diese beiden noch nicht so wirklich gut gelernt werden, weil da gibt es ja drei verschiedene, die ähm, dieses Ergebnis hier haben wollen, nämlich hier eine Balkenlinie, dann in der Mitte eine Balkenlinie und unten eine Balkenlinie beziehungsweise hier rechts, links und in der Mitte eine senkrechte Balkenlinie, die dieses Muster produzieren und das ist eben schwieriger zu lernen und so weit ist das Netz noch nicht, aber die Diagonalen kann es schon mal erkennen. Und nach 1500 Iterationen ist das dann also auch so, dass tatsächlich ähm, die Ausgabe gelernt wurde und ähm, dass das Netz ganz gut die Kanten kodieren kann. Und wie gesagt, diesen Prozess kann man als Selbstorganisation betrachten. Also, es ist nirgends so, dass irgendwie ein Mensch oder Programmierer oder ein höherer Prozess eingreift und zielgerichtet irgendwelche Gewichte verändert, sondern das geschieht alles durch diesen lokalen Lernmechanismus. So und was man jetzt tun kann ist, man kann das Netz natürlich so ein bisschen ärgern und mal unbekannte Eingaben reingeben und diese unbekannten Eingaben, das würde ich dann Transfer nennen, nämlich ähm, Eingaben, die noch nie da gewesen sind. Hier unten habe ich nochmal aufgelistet die Erregungen, die erwünscht sind und gelernt wurden. Und wenn ich jetzt dem Netz zum Beispiel einfach diese Eingabe präsentiere, ohne dass das je schon mal da gewesen wäre, dann tut das Netz natürlich irgendwas damit. Und was das Netz macht, ist, es präsentiert diese Ausgabe. Ja, und da würde man doch sagen, hätten wir auch gemacht. Ne? Also ähm, wenn man nicht genau weiß, was man damit soll, dann ist das irgendwie so ein bisschen so eine Andeutung von einem senkrechten Balken und dann produziere ich mal ähm, diese Ausgabe hier für einen senkrechten Balken. Ja, was ist das hier? Hm. Also hier haben wir irgendwie so ein bisschen senkrecht, aber auch ein bisschen diagonal. Gucken, was das Netz damit macht. Ah, Das ist nicht glücklich damit, aber genau produziert so ein bisschen diese Diagonale hier, den grünen und auch noch ein bisschen die waagerechte, also den schwarzen. Hier ganz klar würde man denken wir haben zwei Diagonalen und so sieht es das Netz auch. Ja hier würden wir ja jetzt tendenziell überhaupt nichts mit anfangen können. Ähm, da hm, tja. gibt das Netz halt diese Ausgabe. Keine Ahnung wieso. Irgendwie ähm, macht das für unsere menschliche Informationsverarbeitung und Intelligenz jetzt wenig Sinn. Aber da kann man eben nicht reingucken, was das Netz so genau macht. Aber was ich damit sagen wollte, sowas wie ein Transfer ist eine ganz natürliche Eigenschaft von neuronalen Netzwerken. Man gibt ihnen Eingaben und es produziert natürlich irgendetwas. Und dieses Irgendetwas ähm, hängt mit dem Vorwissen zusammen, was in dem Netz bereits gespeichert ist. Und dieses Vorwissen ist eben in den verschiedenen Verbindungen, in den Gewichten, Netzgewichten gespeichert. Und dann passiert einfach irgendetwas, während Jetzt, wenn man mal das mit der Computermetapher vergleicht, wenn man bei der Computermetapher eine unbekannte, nicht definierte Eingabe in ein Programm einlesen würde, dann gibt es typischerweise einen Absturz oder einen Systemfehler oder irgendwie kann das Programm so gar nichts damit anfangen. Und da ist natürlich. Diese Metapher hier mit den neuronalen Netzwerken viel eleganter, um menschliche Kognitionen zu modellieren, als so eine Programmmetapher. So, ich habe euch jetzt auch noch mal ähm, mir die Mühe gemacht, euch mal ein bisschen genauer darzustellen, ähm, wie denn diese Verbindungen, die das Netz entwickelt hat, wie die so aussehen, ja, habe ich hier eingezeichnet, ähm, hemmende Verbindungen und stark erregende Verbindungen gibt es, ähm, das liegt an den Gewichten, wenn die Gewichte negativ sind, dann ist es eine hemmende Verbindung, weil das dann aufsummiert wird und das negativ, negative Erregung wird dann abgezogen ähm, und ähm, wenn ein dicker, positiver Fall ist, dann ist es eben eine positive Verbindung. Und Wenn wir hier zum Beispiel diese Eingabe 147 wieder haben, dann würden genau diese Neuronen erregt und die anderen würden nicht erregt, das heißt die anderen würden wegfallen und die bleiben übrig und in der mittleren Schicht werden dann, wird dann dieses Neuron hier wird schon erregt, weil es mehr rote als blaue Pfeile hat das wird total gehemmt, ganz klar. Das hier, ja, warum das jetzt so leicht erregt wird, kann ich nicht sagen. Hier geht ja nur so ein kleiner blauer Pfeil hin. Wahrscheinlich sind noch so von hier und da so ganz dünne Rote, die ich nicht eingezeichnet habe. Das hier wird zweimal blau und einmal rot und einmal stark blau. Das wird nicht erregt und das hier wird stark erregt. Und dann kann man sich hier die wieder angucken und da haben wir vor allem blaue Einflüsse auf das und das hier, ähm, rote Einflüsse auf das hier und das hier und blaue aber auch auf das und das macht dann am Ende eben genau die Erregung, die wir auch haben wollten, nämlich das zweite Output Neuron für senkrechte Kanten. Ja und so kann man sich das auch noch mal angucken. Hier, wenn wir das haben, dann sind das folgende diese Erregungen, die dann dazu führen, dass wiederum das gleiche Neuron aktiviert wird. Das ist alles immer so ein bisschen undurchsichtig und hier haben wir nur relativ wenige ähm, Neuronen in der mittleren Schicht. Das Problem ist also bei künstlichen neuronalen Netzwerken, das Verhalten kann zwar reproduziert werden, aber es ist eigentlich nur schwer darstellbar, wie tatsächlich die Information dann verarbeitet wird und woran tatsächlich die Kanten erkannt werden. Ich mache der Vollständigkeit halber die anderen noch mal durch. Hier haben wir zum Beispiel ähm, den Fall, diesen Transferfall, wo jedes zweite Neuron erregt wird und dann kommen hier wieder rote und blaue zusammen, das und das wird gehemmt. Die anderen sind erregt und die beiden werden dann gehemmt und die beiden ein bisschen erregt. Also ein ganz schönes Modell, man kann halt nur nicht so gut reingucken. Das wird dann schnell sehr komplex. Im Prinzip zwar nicht ganz so komplex wie unser Gehirn wirklich, aber doch hinreichend komplex, dass man auch nur staunend davor steht. Und ich habe jetzt letztens gerade einen Artikel gelesen, das versucht wird, mit Hilfe von neuronalen Netzwerken die Sprache der Wale zu entziffern und man weiß, dass neuronale Netzwerke eben über diesen Adaptationsmechanismen ähm, in der Lage sind, auch Sprache jetzt würde ich nicht verstehen sagen, aber Sprache zu lernen und sich also zu unterhalten und wenn man das mit Verhaltensdaten in Verbindung bringt, auch sinnvoll zu unterhalten ähm, und die Forscher haben jetzt die Sorge, dass sie also tatsächlich ein neuronales Netz haben, in dem ähm, Wahlgesänge als Eingang reinkommen und andere Wahlgesänge als Ausgang raus und dass die Netzwerke sozusagen diese Verbindung zwischen den verschiedenen Wahlgesängen ganz gut lernen und dann tatsächlich Wahlgesänge produziert das Netz Wahlgesänge produziert, das sich sinnvoll mit einem Wal unterhalten kann. Aber sie haben halt die Sorge, dass sie dann so einen kleinen Roboter haben, der sich mit den Wahlen unterhalten kann, aber dass man selber noch gar nichts davon hat, weil man auch nicht weiß, was das Netz jetzt tatsächlich tut, außer sich mit den Wahlen zu unterhalten. Das heißt, über die Sprache der Wale hat man noch gar nichts gelernt, sondern man weiß nur, oh, wir können irgendwas entwerfen, was sich mit Wahlen unterhalten kann. Na gut, also das nur so nebenbei und das wird jetzt auch ein bisschen weg von der Bewegungswissenschaft. Aber hin zur Bewegungswissenschaft komme ich dann in meinem nächsten Schnipsel.